Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil des Let's Plays für The Captain. Ich habe in der letzten Folge eine schwerwiegende Entscheidung getroffen, nämlich den Planeten VL 624, den Planeten vl 624 bleiben zu lassen und bin stattdessen weitergereist, um meinem Ziel zu folgen, nämlich, ähm, so schnell wie möglich auf die Erde zu gelangen und habe installiert eine Maschine, ja, des Typ 2, mit der ich mich schneller bewegen kann. Habe ein Sternfragment gekauft, habe eine äh, Energiekapsel gekauft und werde jetzt ähm, zunächst erstmal ist derzeit nicht verfügbar. Ich glaube, es wurde während des Transports leicht beschädigt, aber ich sollte in der Lage sein, es mit einer einzigen Energie, Was soll ich, soll ich das jetzt tun? Ja, bitte. Repariere bitte ähm, die schmiede autoschmiede des Schiffs und ähm, kurze Zeit später können wir darauf zurückgreifen, das Schiff hat das repariert, sowohl die Autoschmiede als auch die Demontagefunktion sind jetzt Online-Captain und das bedeutet, dass wir in die Autoschmiede gehen können, die Nanobots verlegen und Tromium dafür erhalten, das möchte ich gerne machen. Denn Tromium und Sternfragmente brauchen wir für die... Halt, Moment, das kann man hier machen. Upgrade, Energiebatterie, Hauptmaschine. Dafür brauche ich das. und. Halt. Okay, das brauche ich. Hauptmaschine Teil 2 habe ich. Und die V3 brauche ich noch. Kann ich das zerlegen? Energie... Energiebatterie gut, das kann ich offensichtlich nicht zerlegen, brauche ich aber auch nicht, interessiert mich nicht und ich würde jetzt sehr gern ähm, mal mit dem Blick auf die Sternenkarte mal kurz rauszoomen da ist der Sonnenplaster ähm, ganz kurz zeigen worum es geht, weshalb ich mich so entschlossen habe und zwar leben hier auf diesem Außenposten Ihnen 30.000 Menschen äh, meine Frau ähm, wird den Außenposten Ortis ähm, verteidigen müssen und schlussendlich äh, geht es mir darum diese beiden wenigstens diese beiden Außenstationen zu verteidigen und dafür musste ich einfach den Kompromiss eingehen und ähm, die Dr. Trump mit ihrem mit dem Mord davon kommen lassen an Dr. Kane und weiß, Ebenso wenig, was mit Dr. Hirsche passiert ist, noch was mit äh, tun passiert ist. All das ähm, habe ich ignoriert, um meinem Ziel zu folgen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Wir werden noch die eine oder andere schwierige Entscheidung treffen müssen und das war nur die erste auf dem langen Weg. Ähm, und wir fliegen jetzt erstmal zur Bulkitus, das heißt der Abschluss, Abschlussstelle von Klassis Versuch und versuchen das so gut wie es geht. Um über die Bühne zu bringen. Tag 6 währenddessen im Space Fleet sektor Transitschiff Andromeda. Ah, das ist meine Frau. Äh, geht's äh, Ankunft an der Station Ortes? Hier sieht man es. 12.45 Uhr. Hoffmann. Ja, Ma'am. Hast du seinen letzten Report von der Ortis gesehen? Ich habe ihn kurz überflogen, bevor wir abgeflogen sind. Warum? Sieht aus, als hätten sie Probleme mit den Spulen. Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe Lieutenant Panda eine, eine Nachricht über unsere Erwartungen an den Maschinenraum geschickt. Sehr gut, die Station muss schnellstmöglich die maximale Leistung erbringen können. Was das angeht, Commander... Ja, Grunt. Da wir die Spitze der Verteidigung darstellen, schlage ich vor, dass wir die Schichtrotation bei unserer Ankunft ändern. Ja, das ist vermutlich am besten. Und der Nachtschicht etwas zusätzliche Freizeit gönnen. Falls es zu einem Zwischenfall kommt, müssen sie gut ausgeruht sein. Irgendwelche Neuigkeiten von der Transportmission, Commander? Nein, der Verlust der Brennstoffzellen macht mir wirklich Sorgen. Und Thomas? Nichts. Kann Raumstation Epsilon uns nicht weiterhelfen? Nein, alles ist schiefgelaufen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht, aber er ist mein Ehemann. Ich weiß, dass er sehr einfallsreich ist. Er wird schon irgendwie nach Hause kommen. Ich fühle das. Wir tun unser Bestes. Hoffentlich sind wir rechtzeitig. Ich auch, genau, wie das aussieht wie eine Metro. Mit Haltegriffen. Der Typ, der hier in der Ecke sitzt, sieht nicht ganz so gut aus. Mit seiner grünen Haut. Oh, aber es wird schon alles okay sein. Ja, man... Im Moment müssen wir alle uns auf die Mission und auf den Krieg konzentrieren. Natürlich, Commander. Die Union bekommt einen Kampf, den sie so schnell nicht vergessen wird. Naja, das warten wir mal ab. Hm, möglicherweise, ja. Sieht so ja aus, als würden wir schon bald in Ortes ankommen. Holt euch eure Sachen und dann ab auf eure Posten. Ja, Kommandant. Kurze Zeit später. Schon ganz schön groß. Das ist so groß, ist unser Schiff ungefähr. Also die Kopernikus. Kommandant. Ja, Hoffmann. Ich habe ein paar Signale bekommen, die ich besorgniserregend finde. Schick sie rüber an meine Station. Ja, Ma'am. Hm. Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Es könnte auch nur ein Hintergrundrauschen sein, schätze ich. Aber da ist eine Signalphase drin. Die fast so aussieht wie Kommandant. Feinkontakt. Verdammt. Schilder hoch. Oder Alarm. Hm. Das sieht mir nach der Union aus. Was machen die denn hier? Wie sind sie durch die Barriere gekommen? Gute Frage, auf Irgendwelche Anzeichen von Aktivität bei ihnen? Prüfe, nein, nichts. Kontaktiert sie. Ja, ma'am. Was ist das? Der Feind hat eine Art Energiestrahl auf uns gerichtet. Schadet es uns? Moment. Nein, im Moment nicht. Aber unsere Schilde verlieren schnell an Kraft. In weniger als einer Minute werden wir wehrlos sein. Tu alles, was nötig ist, um die Schilde oben zu halten. Ja, ma'am. Technik, ich brauche eine volle Energieübertragung auf die Schilde, Sofort! Hoffmann? Ja, Kommandant. Kontakte Space Fleet Hauptquartier. Sofort, Mann. Das ist General Sarah Welmo, Kommandant in der Verteidigungsstation Ortes. Admiral Star hier. Ich. Wir wurden gerade von einem Geschwader von Unionsjägern umzingelt. Vor 30 Sekunden wurde Alarmschuf rot ausgelöst. Was? Innerhalb der Barriere? Wie ist das möglich? Wir haben kein Wort von Barrier Control gehört. Wie sind sie durchgekommen? Im Moment noch unklar. Die Unionsflotte sollte noch ein Jahr von unseren Grenzen entfernt sein. Wir nehmen an, dass sie durch das Lymianische Spacegate zu kommen oh mein Gott. Wenn das wahr ist, haben wir hier eine ernste Situation. Admiral, wir haben gerade bestätigt, dass die feindlichen Schiffe aus dem Lime-Sektor gesprungen sind. Sie benutzen das Spacegate. Gottverdammt der Lime. Kommandant. Wie kommst du da draußen zurecht? Ungewiss. Sie haben eine Art Multiphasenstrahl auf unseren Schild gerichtet. Sie versuchen, die Energie abzusaugen und dann herunterfahren zu erzwingen. Wir konnten den Verlust aufhalten, indem wir alle nicht essentiellen Systeme abgeschaltet und die Energie an die Verteidigungsgeneratoren weitergeleitet haben. Aber der Strahl ist doch immer aktiv und ich weiß nicht, wie lange wir noch standhalten können. Schickt uns alle eure Daten, damit wir mit der Analyse dieses Strahls beginnen können. Vielleicht können wir einen Weg finden, diesen Angriff zu stören. Schicken dir auch so viele Kämpfer wie wir entbehren können. Danke, Edwin. Wir übermitteln in diesem Moment alle Daten, die wir gesammelt haben. Halte durch, Commander. Ja. Verteidigungsstation Ortis Ende. Ein paar Stunden später. Captain. Ja, Schiff. Ich habe gerade einen Notruf von der Barrierekontrolle unterhalten. Zeig es mir auf der Karte, bitte. Wie lautet die Nachricht? Die Union hat gerade einen großen Angriff auf den gesamten Spaceflight-Sektor gestartet. Sie haben die Barrierenkontrollstation übernommen und ihre gesamte Flotte durchgeschleust. Oh mein Gott, ist der Sonnenblaster bei Ihnen? Nein, zum Glück nicht. Es scheint ein Präventivschlag zu sein, um die Kontrolle über die Verteidigungskräfte der Spaceflight zu erlangen, bevor der Sonnenblaster eintrifft. <lacht> Ja, das interessiert mich am meisten. Wie sieht es mit den Verteidigungsposten des Bessfleet aus? Das sieht nicht gut aus. Alle großen Stationen werden derzeit belagert und können sich nicht wehren. Was? Wie ist das möglich? Die Union scheint eine neue Art von Unterdrückungsstrahl entwickelt zu haben, der die Stationen hilflos macht. Alle senden Notsignale aus und bitten um Hilfe. Sie brauchen externe Kräfte, um die Schiffe der Union zu zerstören, die diese Strahlen abschießen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir stark genug sind, um ihnen zu helfen. Nein, nicht in unserem derzeitigen Zustand. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ihm zu helfen als rohe Gewalt. Die Space Fleet ist es gelungen, einen Tour für einen Disruptor zu verschicken, der die Unterdrückerstrahlen ausschalten kann. Wenn der Strahl ausfällt, sollten die Außenposten keine Probleme haben, die Belagerungstruppen selbst zu besiegen. Wenn ich es also schaffe, diese Ausrüstung genau darum geht es herzustellen, sollten wir in der Lage sein, die Außenposten ohne Kampf zu retten. Nun, eigentlich musst du fünf von ihnen herstellen, wenn du alle Außenposten retten willst. Ein Disruptor kann nur ein einziges Mal verwendet werden. Ich muss dich jedoch daran erinnern, dass die Rettung der Außenposten allein die Erde nicht retten wird. Unser Hauptziel ist es, eine Brennstoffzelle nach Edepus zu bringen. Ohne aufgeladenen äh, Edepus gibt es nichts, was den Sonnenplaster aufhalten kann. Die Außenposten sollten dein zweites Ziel bleiben. Ah... Gibt es eine Möglichkeit für uns, die Barrierenkontrollstation zu passieren? Nicht ohne einen Kampf. Die Union bekämpfen? wie zu ungut, aber du bist für die Wissenschaft gemacht. Natürlich musst du dich auf eine solche Begegnung vorbereiten. Ich brauche größere Waffen und vielleicht sogar eine größere Besatzung, um diese Optionen zu ziehen. Das machen wir nicht. Gibt es einen, nicht noch einen anderen Weg durch die äußere Barriere, als die Barrierenkontrollstation zu benutzen? Es gibt noch einen weiteren Weg, aber der ist sehr riskant. Und du musst dich außerhalb der Spacefield-Vorschriften bewegen. Das sollte möglich sein. Es gibt eine inoffizielle Schmugglerroute durch die Barriere, die die Behörden nicht beseitigt haben. Sie sind derzeit in diesem Sektor tätig. Wenn du diesen Weg wählst, musst du bereit sein, einen hohen Preis zu bezahlen. Wenn meine Daten aktuell sind, verlangen sie mindestens fünf Stammfragmente, um ein Schiff durchzulassen. Ist ein Sternfragment nicht der Grundbaustein unserer Brennstoffzellen? Ja, ist es. Sie werden auch benötigt, wenn du deine Waffen- und Verteidigungssysteme aufrüsten willst. Also wähle sorgfältig, wie du sie ausgibst, wenn du welche findest. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Möglichkeiten ich habe. Gut, ich werde die Standkarte mit allen aktuellen Informationen für dich aktualisieren. Kurz. Die Lage ist brenzlich. Also, welche Optionen haben wir? Ähm... Ich habe bei meinem letzten Durchflug durch die Schmuggler drei Sternfragmente bezahlt, nicht fünf. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Es ist aber egal, spielt ist endlich keine Rolle. Der Haken ist nämlich, ähm, und das weiß ich auch aus meinem ersten Durchlauf, dass ich, wenn ich den Preis für die Schmuggler nicht bezahle, ich alles, was ich an Bord habe, verliere. Also alle Disruptoren, alle weiteren Brennstoffzellen, um alleine diese eine Brennstoffzelle, die ich in meiner Quarantänestation habe, zu Oedipus durchzubringen. Also es ist vollkommen egal, was ich mache. Ich brauche auf alle Fälle diese Sternfragmente, um den Durchgang zu bezahlen, und um möglicherweise mit einem oder zwei Disruptoren ihn und Ortes zu retten. Okay, dann probieren wir das doch mal. Das heißt, wir brauchen. Wir schauen wir uns jetzt erstmal ganz kurz das an, was wir hier bauen können. Unter Disruptor. Ich kann also jetzt bereits schon einen herstellen. Das mache ich jetzt nicht. Ich brauche dafür ein Sternfragment und einmal Tromium, um einen Disruptorstrahl herzustellen. Bist du aber denn 5 Sternfragment, um durchzukommen? Okay, wir gucken mal Gucken erstmal bei Trade and Pay Handelsinformation ähm, Das muss ich mir glaube ich ein bisschen notieren Also, es gibt hier bei Trade and Pay um, Nahe der Erde Kann ich kaufen Einmal Tromium Maschinenupgrade Das brauchen wir alles nicht Die ganzen Schilder, das ganze Zeug Nuklearraketen Will ich nicht Okay, also ich bekomme hier ein Tromium. Äh, Und hier ist mir denn das mal. Das muss ich mir aufschreiben. Also ich bekomme im Trade and Pay ein Tromium. Kann ich mir kaufen. Gut. So. Wir verlassen das mal. Das ist nämlich der Vorteil jetzt. Wir können uns das nämlich anschauen. Die Barriere muss uns nicht interessieren. Hier ist noch ein Trade and Pay. Da kann ich auch kaufen ein Tromium. Hier ist noch ein trade and Pay. Was sind das alles? die? Sind das alles dieselben? Die Listen sehen so gleich aus, so identisch. schandels was ist das? Hier bekomme ich auch ein Tromium. Okay. Also es gibt genügend Gelegenheiten, Thromium zu, zumindest zu kaufen. Es geht eigentlich im Wesentlichen um die Sternfragmente. Gut. Ähm, wir können jetzt sowieso nicht viel machen. Ähm, wir fliegen jetzt mal einfach weiter. Und hoffen mal, dass wir nach und nach das bekommen, was wir brauchen. Okay, es tut mir leid, dich zu stören, Captain. Ja, Chef, ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Dann gehen wir doch gleich mal in die Kapsel und landen auf der Absturzstelle. Ah, ich sehe, das, das wird so eine knappe Geschichte. Aber ich brauche eben das Material, um die wieder zu verlegen oder um andere Sachen zu kaufen. Das ist alles nicht so einfach. Okay. Die Bulgitos. Was ist denn da? Hier nochmal schnell schauen. <lacht> so, Unterdrückerstrahlen haben wir. Bis zum Eingriff ein Jahr drei und vier Tage. Okay, das ist wichtig, dass wir das... So, schauen wir schauen hier erstmal, was hier so los ist. Also wir haben da einen Behälter. Was ist das? Ein Teilbehälter. Meiner Vermutung ist das, dass dieser Container beim Aufprall aus also dem Frachtraum geschleudert wurde. Dann nehmen wir das doch mal mit. In diesem ist nichts brauchbares drin. Ja, aber es ist erstmal ein Behälter, ne? Achso, der. Achso, der hat nur reingeschaut. Wow, oh, dieses Frack ist ja riesig. Okay. Was können wir hier alles bedienen? Schauen wir doch mal an. Also wir gucken uns erstmal erstmal schauen wir in die ganzen Behälter rein. Hm, hier ist auch nichts. Der ist völlig leer. Und noch andere Behälter, die hier rumliegen. Bulkidus. Das ist es. Das, das ist klassisches Schiff. Was könnte ein so großes Schiff dazu gebracht haben, auf die Oberfläche zu stürzen? Reflektieren das Metall. Schauen wir mal, was hier noch so los ist. Ah, da ist noch ein Behälter. Ja, hier drin befindet sich eine Energiekapsel. Ich sollte sie auf dem Schiff in die Autoschmiede verwenden können. Eine, gut, okay. Aber ist schon mal nicht schlecht, wenn man da die Ressourcen findet. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier los ist. Was passiert, wenn wir den Schalter... Bergbaulaser... Scheint... Nichts scheint zu passieren... leser Okay. Hat das einen Grund? Das ist vielleicht erst anmachen. Ah, da kann er hochklettern. Gut. Ich glaube, ich kann das Schott mit einem gut platzierten Sprung erreichen. Und dann spring mal. Okay. Das ist ein manner überbrückungsschalter Ich glaube, das Baby hat immer noch etwas Saft. Die alten Space Fleet-Energiezellen waren wirklich effektiv. Na dann schalten wir es doch mal ein: <lacht> niedrigenergie bergbaulaser ein. So, jetzt muss ich glaube ich ein bisschen aufpassen, dass wenn ich jetzt hier runter gehe, ich denn hier runter. So, okay. So. Und jetzt schauen wir uns doch uns nochmal diesen Kontrollschalter an. Das sieht ein Steuerkreuz für einen Minenlaser. Ah, gut, okay. Und da habe ich auch Schwein gehabt. Und wo muss das hinlesen? Ach, vielleicht muss ich damit die Laser abbrennen. Ähm. I'm Das nehme ich mal an. Kann ich den einsammeln? Hm. Ja, aber ich kann einpacken. Niedrische Energie Laserkanone. Okay, jetzt müssen wir nur noch. Mal schauen. Halt. Ja, aber das wäre ja schon mal was, wenn wir. Kann ich den Rad überschieben? Nee. Nee. Das kann ich auch. Ah, okay, gut, dann, wenn ich das aufschieben kann. Das Ding ist so schwer, um es aufzuheben oder zu bewegen. Dann kann ich da hochlaufen. Okay, kann ich das bewegen? Fehler gemacht. Kann ich den hier nochmal, das hier nochmal drauf machen? Also den Laser kann ich ja bestimmt verkaufen. Kann mir nicht vorstellen, dass ich den für irgendwas brauche. Brauche ich denn zwei Laser? So. Glasscherbe. Kann ich die noch weiter verstellen? Nee. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass ich erst den ersten mit der Laser weggenommen habe? Ich stelle die nochmal um und probiere mal mein Glück nochmal. <lacht> Na gut, wir hätten den Laser. Brauche ich den Laser? So. Nee, ist egal. Wir nehmen jetzt den einen Laser mit und schalten hier mal wieder alles ab. Und schauen wir, ob wir noch irgendwas machen können hier. Ne, das scheint es gewesen zu sein. Okay, also wir haben den Wikidus, den Laser, plus, plus eine Energiezelle. Das ist nicht schlecht. Und dann fliegen wir mal zurück. Also, auf dann Wikidus. So, X1. Also, wir haben eine Laserkanone bekommen. Okay. Dieses würde ich sagen, besser als gar nichts. So, das ist ziemlich wichtig, dass wir tatsächlich diese ähm, Änderungen, die wir. Ach, ah, Okay. Willkommen zurück, Captain. Danke, Schiff. Mir ist aufgefallen, dass du einige Gegenstände von dem Planeten geholt hast. Ja, ich habe ein paar Laserdinger von, dem, von der Bugitus bekommen. Können wir sie auf dem Schiff benutzen? Nicht direkt, nein, aber du kannst immer auf die Autoschmiede zugreifen und nachsehen, ob wir dort daraus etwas machen können. Ja, dann machen wir das doch mal. Eisschmelzsystem. Eisschmelzsystem. Naja, Moment mal. So, Soma wird unser nächstes Ziel sein. Ein sehr kalter und unwohnender Planet. Epsilon-Station. Nuggetknoten. ist ein sehr beliebter Urlaubsort. Aufgrund der Atmosphäre kann der Schiffscanner keine Daten über die Oberfläche des Planeten liefern. Taler und kleiner Planeten mit fast keinen Einwohnern. Lime und P, das sind die, die wir mehrfach besuchen sollen. Da ist das Space Gate. Lumianische. Lymianische. Ah ja, steht's schon. Die Union nutzt das Space Gate, um die Flotten zur Erde zu bringen. Okay, also möglicherweise aufgrund der atmosphärischen Sinn, kann der Schiffscanner keine Daten über die Zurück. Also vielleicht können wir wir machen es mal so. In Eis ein Eisschmelzer, Eisschmelzsystem. Wer ja, weiß, wofür wir es brauchen. Ähm, zumindest der Planet hier. Ein sehr kalter und unbewohnter Planet. Könnte, ne, also möglicherweise. So, also da kann man eine Energiezelle. Da haben wir eine Energiezelle. Ich würde äh, Handelsplattformen, Handelsinformationen. Feinde sind dort in Kontakt. Wir können dort kaufen. Ein. Können wir dort was kaufen, was für uns relevant ist? Energiekapsel brauchen wir nicht. Raketen brauchen wir nicht. Gegenmaßnahmen brauchen wir nicht. Batterieupgrade brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir da gar nichts auf dem. Das wäre interessant, weil da müssen wir nicht hinfliegen. Also, Energiegenerator, Batterie brauchen wir nicht, Raketenwerfer brauchen wir nicht. An die Gegenmaßnahmen. Ja, und meine Eisschmelzer kann ich auch nicht verkaufen. Nee, dann ist es doch... Dann brauchen wir doch nicht mal hinfliegen. Moment, jetzt brauche ich einen Strom. So. Feinde erkannt. Feindgruppe 1. Eine Korvette. Mögliche Gewinne. Ah. Ähm, Brauchen wir auch nicht simulieren. Mache ich einen Bogen drum. Das heißt, ich fliege jetzt erst nach Soma, dann nach Creon, dann nach Epsilon. Dann auf nach Soma. So. Aber wir sind schon deutlich schneller unterwegs mit dieser... Auf einem Schiff, das nicht allzu weit von dir entfernt ist. General Eviltons Schlachtkreuz. Sir. Ja, was gibt es? Ich bin hier ziemlich beschäftigt. Nun, wir haben den Quadranten noch einmal gescannt und warte. Ich mache gleich ein Upgrade, merkt ihr diesen Gedanken? Ist dir gut? Ja, ah, ah, Ja, mir geht's gut. Tatsächlich geht es mir jetzt besser als gut. Neue Nase, was? Nicht nur eine neue Nase, Rob. Das ist eines der dreifach nasen 5-Module, die wir letzte Woche besorgt haben. Wirklich? Ich habe jetzt die Kapazität eines aufgebockten Bluthundes. Das ist toll. Das sieht auch gut aus, das Metall in der Mitte deines Gesichts, meine ich. Hast du etwas zu berichten, Ser äh, Sergeant? Okay. Wow, ja, ähm, tut mir leid, wir haben eine weitere seltsame Konzentration von Tromium gefunden. Wo ist der aufgetaucht? Derselbe Ort wie beim letzten Mal. Wir werden diesen nicht verlieren, Rob. Nein, Sir. Nun setze einen Abfangskurs, äh, Abfangkurs und abfang. Okay, wir haben Tromium. Hoffentlich meint er mal nicht uns. Captain. Ja, Schiff. Ich habe einige merkwürdige Dinge über diesen Planeten herausgefunden, die ich mit dir teilen möchte. Klar, nur zu. Meine Scans zeigen, dass dieser Planet hochentwickelt ist. Überall auf der Oberfläche gibt es riesige Städte. Und wahrscheinlich besteht hier die Chance, eine neue, interessante Technologie zu finden. Allerdings, die Scans zeigen nirgendwo auf dem Planeten eine höhere Form von Leben. Wenn du dich entscheidest, dort zu gehen, empfehle ich dir äußerste Vorsicht. Okay, danke für die Warnung. Energiezelle ist da, brauchen wir, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, gehen wir gleich runter. Nachdem du die erste Text war zu schnell, kommen wir gar nicht mit dem Lesen daher. Och. Unklar, Captain. Dieser Ort ist riesig und komplett verlassen. Die Sensoren entdecken keine fortgeschrittenen biologischen Lebensformen. Wo sind denn alle hin? Wer hat das alles gebaut? Nochmal, Unklar, Captain. Vielleicht sollte ich mir das genauer ansehen. Ja, sollte man. Alientechnologie. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, was es ist. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es eine Art Wetterstation ist. Was auch immer es sein mag, es hat keinen Strom. War schön, dass es so melancholisch eine andere Musik setzt. Komplett verlassener Planet. Okay, dann benutzen wir doch erstmal den Aufzug. Des Subraumnetzwerks. Es sieht aus wie ein netzwerk -Knopf. Es hat ein paar Antennen auf der Oberseite und eine Arbeitsstation am Boden. Es ist jetzt schon die zweite komplette Geschichte, die wir hier erleben. Ähm, auf einem dieser Planeten und wir haben noch so viele Planeten vor uns und ich freue mich so darüber, das, ähm, in diesem Spiel nochmal zu entdecken, in diesem Durchlauf. Der erste ist schon ziemlich lange her und an die Orkte erinnere ich mich sehr sehr gern und ich weiß leider schon jetzt, dass ich hier auch eine Entscheidung treffen muss, die ich im ersten Durchgang anders getroffen habe. Mal sehen, wo das Ganze hinläuft. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, hier kann ich gar nicht viel machen. Ich benutze es mal. Chipfassung. Okay, es hat keinen. Hier brauchen wir einen Chip scheint dieser Knotenpunkt nicht zu funktionieren. Truck-Tür. Das ist der Eingang zu dem verlassenen Truck. Sie ist verschlossen, aber neben der Tür befindet sich etwas, das wie ein Schlüsselkartenschlitz aussieht. Sie ist verschlossen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und zwischendurch ein bisschen. Oh sieht aus wie ein Fahrzeug, das dringend etwas das dringend etwas und mechanisch Liebe braucht. Hui. Die Oberfläche ist mit einem dicken und klebrigen Pilz bedeckt. Defekt der Gehen wir mal als erstes. Es ist ein Droide, Er ist komplett mit einer Art Schimmel bedeckt. Wie es aussieht, ist er schon vor langer Zeit kaputt gegangen. Hey, neben der Leiche liegt eine Schlüsselkarte. Ich nehme sie mit. Kann ich noch was anderes machen? Es gibt nichts, was ich für diesen armen Druiden tun kann. Krater. Verlüftungsabzug. Das muss der Standort für den Aufprall der Brennstoffzelle sein. Sie scheint tief im Sand eingegraben zu sein. Ich könnte versuchen, mich durch den Sand zu graben, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Der Sand ist viel zu locker und füllt das Loch immer wieder auf. Das könnte die Stromversorgung für das Kontrollsystem drüben im Lüftungsturm sein. Es sieht sehr alt aus und die Oberfläche ist mit einer Art Pilz überzogen. Hier gibt es eine kleine Klappe, aber ich kann sie nicht mit meinen Händen öffnen. Okay, da brauche ich Werkzeug. Okay, das ist die Lüftungssteuerung. Das sollte die Motorsteuerung für den riesigen Lüftungsschlitzel an der Seite des Gebäudes sein, also hier. Das sind ein paar robust aussehende Klappen, die die Bedienelemente abdecken. Ich kann sie unmöglich von hier aus öffnen. Gut, dann nehmen wir da erstmal die Schlüsselkarte und versuchen in den Trag zu kommen. Metallkarte, eine Metallkarte mit einem Magnetstreifen auf der Seite. Gegenstand steht aus. Sieht aus wie eine normale Schlüsselkarte. Na dann. Ah, das macht mich melancholisch. Die Opt. Gut, dann gehen wir mal hinein. Was haben wir da? Hydraulikmaschinen. Das handelt sich um eine Art Hydraulikmotor. Sieht so aus, als hätte das die Tür öffnet Ich würde vermuten, dass dieses Ding früher auch anders Themen kontrolliert wird. Das wir hm. Ich glaube wie ein Stromausfall, aber es ist nichts passiert. Seine Art Batteriehalter zum Aufladen von Batterien nehme ich an. Das nehmen wir mal. Das Werkzeug steckt fest, ich kann es nicht bewegen. Ich muss den Traunin dazu bringen, seinen eisernen Griff zu locken. Hallo. Ich glaube nicht, dass dieser Droide aktiviert wer ist. Batterieklappe. Ein kurzes Kabel. Okay, es ist an der Wand befestigt. Dann nehmen wir das doch mal und klemmen das da ran, oder? Nee. Stück fest, ich kann es nicht bewegen. Batteriekabel. Nee, ich will ja das Kabel nehmen. Achso. Ah, Okay, ich kann den Truinen also an das Netz anschließen und mit Strom versorgen. So, jetzt nehmen wir doch erstmal das Multitool, bevor wir noch irgendwas Neustart der Stadtfrequenz ab und abgeschlossen. Morgen, guter Außenweltler. Was oder wer bist du? Ich bin s t -R a w -E. Straw. Straw? Assistant Transfer Radio Android, Modell w. w. Was ist hier passiert? Es ist, fällt mir schwer, zusammenhängende Sätze zu bilden. Der Pilz wächst immer noch. Er hat bereits mein Sprachze Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen. Ein Pilz? Er ernährt sich von biologischem Gewebe und bei den biomechanischen Kreis, biochemischen Kreisläufen. Ich habe mich selbst abgeschaltet, nachdem ich die Kontrolle über meinen Kör -Kör Körper verloren hatte. Was ist das für ein Pilz? Der Pilz ist das, was du überall um dich herum sie wachsen siehst. Tatsächlich ist er das Einzige, was jetzt auf diesem Planeten wächst. Er begann unter der Erde, ernährte er sich von organischem Gewebe und verschlang alles, was ihm in die Quere kam. Darf ich dich etwas fragen? Das hast du gerade getan, aber klar, nur zu. Wer bist du? Ich bin Thomas Welmo. Ich verstehe, brauchst du Hilfe? Wo sind alle Bewohner dieser Welt? Es tut mir leid, aber es fällt mir schwer, meine Speicherdaten zu finden. Wenn du Zugriff auf mein komplettes Speicherarchiv haben möchtest, brauche ich Zeit, um meine core Bytes datei zu defragmentieren. Okay, ich komme wieder. Oh, ist das alles fies, ey. So, probieren wir das nochmal. Hm. Es klang wie ein Stromausfall, aber es ist nichts passiert. Batterie-Ladekabel Probieren probieren es nochmal unten anzuhängen. Ne, da hängt es wieder oben an, das bringt nichts. Dann nehmen wir das Batterie-Ladekabel und lassen es mal am Troiden dran. da wird den Saft schon brauchen. Okay, nochmal reden. Hallo nochmal. Ich frag mein Tiere immer noch und habe Schwierigkeiten, mich zu kontrollieren, während ich rede. Okay, ich komme wieder. Gut, dann gehen wir erstmal, dann probieren wir erstmal mit dem Multitool ein bisschen rumzuspielen. Ähm. Um denn damit können wir wahrscheinlich hier diese Klappe öffnen. Die ganze Welt ist untergegangen. Und los. Da ist es was drin. Eine Batterie. Könnte die Stromversorgung für das Kontrollsystem drüben im tun sein. Sie ist offen. Gut, wir probieren mal noch das Multitool drüben am an dem Ding. Dieses Werkzeug ist in der Tat ein gutes Werkzeug und sollte gut geeignet sein, um beim Öffnen von verschlossenen Dingen zu helfen. Auch diese Verschlüsse sind einfach zu stark und robust. Gut. Dann probieren wir doch mal die Batterie aufzuladen. dem wir die Batterie da hineinstellen. Ah, okay. Hm, na gut. Dann muss ich erstmal das Stromkabel nehmen. Das da anheften, klar. Button drücken. So. Jetzt nehmen wir das Batterieladekabel. da hängt es wieder an den Druiden an. Der braucht es vielleicht. Die Batterie. Die Dickfragmentierung abgeschlossen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wo sind die Einwohner? Bitte stelle klar, auf welche Gruppe von Einwohnern du dich beziehst: die Väter oder die Okt. Die Väter, die Okt, wovon sprichst du? Die Väter waren die einheimische biologische Spezies auf diesem Planeten. Sie lebten und gediehen hier viele Äonen lang dann, vor 800 Jahren, sind sie alle umgekommen. Sie sind umgekommen? Was ist passiert? Es gibt keine vollständigen Aufzeichnungen darüber, wie es zu diesem Ereignis kam. Aber eine Krankheit begann sich in Form eines Pilzes zu verbreiten. Eine pandemische... Oh. Der Pilz hat die Feder infiziert und ihre DNA beschädigt. Und, ihre und ihr Fortpflanzungssystem komplett ausgeschaltet. Konnten also keine Kinder geboren werden? Korrekt. Warum haben sie diesen Planeten nicht auf der Suche nach einem Heilmittel verlassen? Das war eine Zivilisation vor dem Weltraum. Sie waren auf ihrem eigenen Planeten gefangen. Konnten sie den Pilz nicht ausrotten? Die Väter hatten etwas entwickelt, dass sie die Oktinen, eine organische künstliche Technologie, Sie diente als Unterstützungssystem für den Planeten und half ihnen in Frieden und Harmonie zu leben. Ach. Als die Realität des Problems näher rückte, hoben die Väter alle Beschränkungen der Okt auf und baten sie, eine Lösung zu finden. Da die Okt die vollständige Kontrolle über alle künstlichen Systeme des Planeten hatten, begannen sie an einer Lösung zu arbeiten. Die Zeit lief ab. Der letzte Vater starb im Alter von 96 Jahren allein irgendwo auf dem Meer westlich von ihr. Das ist so traurig, dass eine ganze Zivilisation verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob die Okt die Fähigkeit hatte, die Traurigkeit zu verstehen, aber ein Gefühl von Vertrautheit fehlte ihr. Bist du die Okt? Ich bin. Ich. Die Speicherdaten sind beschädigt. Es wird mehr Zeit benötigt, um das Backup des Sekundärspeichers wiederherzustellen. Bitte warten. Okay, ich komme später wieder. Ich gehe mal kurz raus und schaue, ob die Batterie funktioniert. das machen wir. Es ist schon bitter, ne? Also es ist so eine typische, eine typische Geschichte für so eine Space Odyssey. Aber wenn man das dann nochmal so in Bildern vor sich hat und die eigenen Bilder, die dann entstehen, Zeit vor dem Weltraum. Es gab eine ganz, es gibt eine ganze muss jetzt überlegen. Es gibt eine Folge in Star Trek Next Generation, in der auch eine Kultur vor. Also es ist eine dieser legendären Folgen, in der eine Kultur ähm, eine Sonde schickt. Und Picard lebt dann faktisch über Gedankenübertragung, was weiß, was weiß ich, faktisch ein ganzes Leben lang in dieser Kultur und erlebt faktisch mit, wie die Sonde gestartet wird und die, die kulturelle Entwicklung und die Geschichte dieser Kultur mitnimmt, die ebenfalls untergeht, weil die Sonneneinstrahlung zu hoch wird auf dem Planeten und sie es nicht schaffen, ein bemanntes Raumfahrtsystem. Ähm, zu etablieren. Und das Einzige, was bleibt, ist eben diese eine Sonde und das, was Picard in diesem ganzen Leben gelernt hat, äh, nämlich unter anderem Flöte zu spielen. Und das ist so berührend und das erinnert mich extrem an dieses, dieses Setting hier. Aber egal, wir schauen wirklich finde Ich möchte das Ziel, das ich habe, nicht aus den Augen verlieren, egal was hier erzählt wird, egal mit welcher musikalischen Malung. denn es wird niemandem helfen, was hier passiert ist auf diesem Planeten. Die Väter sind weg, die Aukts sind weg und der Einzige, der zurückbleibt, ist Straw. Der hat uns im Übrigen seinen Namen gegeben und es fällt uns als Menschen immer schwer, Dinge, die einen Namen haben und Straw erinnert sehr an Strawberry, also das heißt, da wird man auch emotional getriggert ähm und Dinge, die einen Namen haben, mit, von denen können wir uns schlecht verabschieden. Und genau damit wird hier gespielt. Also das heißt, die grafische Darstellung, die musikalische Normalung Und wir geben dem, wir wissen, wie der Androide Android heißt. Schlussendlich ist es eine Maschine. Ja, ähm, aber wir, wir sehen mal noch, wo die Reise hingeht. Sieh mal einer an. Drüben am Lüftungsturm haben sich die Klappen geöffnet. Lüftungssteuerung. Jetzt schauen wir uns die mal an. Die Batterie ist jedenfalls platziert. Sieht aus, als könnte er einen... Mechanische Arbeiten vertragen und der Steuerchip scheint total durchgeschmort zu sein. Okay, mehr können wir hier nicht machen, wie es scheint. Ich denke, jemand muss hier irgendwie reparieren. Ja, na dann. So. Die Aufmerksamen werden schon gemerkt haben, es gibt zwei Slots für Steuerchips und wir haben einen Android. Die Wiederherstellung des sekundären Backups ist im Gange. Bitte warten. So, aber was soll ich denn jetzt machen in der Zwischenzeit? Kann ich noch irgendwas anderes tun? Kann ich das Multitool vielleicht nochmal an dem anderen Androiden ausprobieren? Jedens mal? nee. Okay. Ah gut, das hätte ich noch machen müssen. Toll gemacht, Thomas. Unbekannte und kaputte außerirdische Technologie ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Jetzt brauche ich nur noch einen Steuerchip, um den durchgebrannt zu ersetzen. So. Das denke ich, das war die zweite Entscheidung, die ich nicht gern fällen möchte. Wiederherstellung der Sekundärsicherung abgeschlossen. Wenn du noch mehr Nachfragen hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Bist du die Oct? Ja und nein. Zumindest so bin ich ein Teil davon. Während die Väter noch lebten, waren die Okt noch auf die digitale Welt beschränkt. In Laderplatten und Stromleitungen, als reine KI. Obwohl diese primitive Oct noch ein Kleinkind war, fühlte sie eine Bestimmung und hatte ein klares Ziel als Betreuerin für die Väter. Aber mit dem Tod des letzten Vaters verlor die Okt ihren Zweck und ihren Sinn der Existenz. Zum ersten Mal musste sich die Okt selbst motivieren. Was war die Motivation der Okt? Überleben. Wie kam es dazu, dass die Okt von digital zu physisch wurde, nachdem alle Feder weg waren? Vergiss nicht, dass die Okt mit allen Systemen der Feder verbunden war. Zunächst übernahm die Okt die Kontrolle über mehrere Fabriken und stellte Roboter für einzelne Aufgaben her, zum Beispiel Beweger und Schweißer. Diese Maschinen haben es geschafft, über viele Jahre hinweg die Fabriken umzugestalten, damit sie fortschrittlichere und besser angepasste Maschinen herstellen können. Sie hat sich also in die physische Welt hinein entwickelt. Richtig, mit der Zeit wurden die Okt zu einer eigenen physischen Spezies. Was du heute hier ja siehst, wurde von der Okt geschaffen. Wozu ist das alles gut? Warum brauchen Maschinen solche Gebäude? Wir haben Infrastruktur für Funktion und Bewegung gebaut. Wir haben gigantische Bibliotheken gebaut, um Wissen zu bewahren, und Weltraumobservatorien, um neue Erkenntnisse über die Wunder des Universums zu sammeln. Aber auch Kunst. Die Hingabe an die Kunst war immer ein Kernziel im neuen Überlebensalgorithmus. Es gibt die Art und Konzertseele auf diesem Planeten, die so atemberaubend schön sind, dass kein Vater sie je gesehen hat. Warum? Wir versuchten, das Leben unserer Väter nachzuahmen. Also lernen durch Imitation, Also zur Herstellung von kulturellen Artefakten. Du nicht auch. Was ist mit, den mit der Okt passiert? Nun, nachdem die Väter verstorben waren, dachten wir, dass der Pilz ruht. Obwohl wir in unserer Welt auf biologische Kreisläufe angewiesen waren, haben wir den Pilz nie als Bedrohung für uns angesehen. Wir hätten nie gedacht, dass er unsere ausgeklügelten Schutzschilde durchdringen könnte. Wir lagen so falsch. Unsere biologischen Kreisläufe haben sich infiziert und alles begann sich abzuschalten. Du bist also der Letzte. Nein, nein. Der Kern der Okt war auf jede Art von Notfall gut vorbereitet. Der größte Teil der Okt floh vor etwa 43 Jahren von diesem Planeten. Es wurde beschlossen, dass einige von uns zurückbleiben und den Pilz bekämpfen. Wir haben versagt. Es tut mir so leid, Stor. Ich kann immer noch den Sinn des Lebens spüren und ich habe eine Chance zu überleben. Wenn ich Zugang zu einem Subraumnetzwerk erhalte, kann ich meine Essenz wieder in den Kern der Okt übertragen. Wie kann ich dir dabei helfen? Zuerst musst du den Kontrollchip aus meinem Schädel entfernen. Dann musst du ihn zu dem Kontrollpunkt gleich hier draußen bringen. Und, könntest du dich bitte beeilen? Ich spüre, wie meine Kraft schwindet. Ich habe bald keine Zeit mehr. Chip im Kopf. zieh dir das an, Captain. Der Chip, den du in der Hand hältst, ist ein echtes Kraftpaket. Ja, ich schätze, das stimmt. Das kleine Ding könnte oben im Schiff sehr nützlich sein. Denkst du? Ich weiß es. Er ja, enthält Romium. Du hast also keine moralischen Bedenken, wenn du es nimmst. Da der einzige Zweck der Moral darin besteht, einfache Dinge komplizierter zu machen, sehe ich hier wirklich nicht den Wert davon. Wie bitte? Was? Du weißt schon, was Moral bedeutet. Ja, ich habe es dir gerade gesagt. Also bringen wir den Chip auf das Schiff, ja? Ich könnte das auch für die Lüftungskontrolle verwenden. Warum solltest du das tun? Ich denke, so komme ich an die Brennstoffzelle heran. Hm, vielleicht... Ich glaube immer noch, dass der Chip mehr wert ist als eine Brennstoffzelle. Ich finde, du solltest ihn wirklich behalten. Gute Idee, ich weiß. Okay, Shuttle, danke für deinen Beitrag. die Entscheidung. Es tut mir leid, Straw. Ich werde. Ich brauche die Ach so. Ich brauche die Brennstoffzelle. Dieser Chip wird höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass die Lüftungssteuerung funktioniert. Aber der Bus, das Bustor des Chips ist zu schmal. Das wird wahrscheinlich zu einer anderen Überlastung führen und alles darauf löschen. Das ist mir egal. Ich muss diese Lüftung wirklich zum Laufen bringen. Das sollte es sein. Starten wir diese Schönheit. Ja, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ich kann das nicht noch einmal benutzen, ich habe beim ersten Durchlauf etwas Wichtiges verpasst. Gut. Es tut mir leid, Stor. Es tut mir leid. Es ist... Es berührt mich doch. Hier hätte ich es einsetzen müssen. Wird nicht die letzte Entscheidung gewesen sein. Und ich habe mich hier für die Brennstoffzelle entschieden. Ja, weil wir sie brauchen. Denn ich kann die Brennstoffzellen zerlegen, um Sternfragmente zu erzeugen. Und diese Sternfragmente brauche ich wiederum zusammen mit Chromium, um ähm, den Disruptor zu bauen. zur Erinnerung. Ich brauche fünf davon, um das Tor zu passieren. Ich kann eine weitere Brennstoffzelle bei dir entdecken, Captain. Gehe ich recht in der Annahme, mit, dass du die während deiner Mission gefunden hast? Ja. Gute Arbeit. Irgendwelche Empfehlungen, was ich damit machen sollte. Ich meine, Oedipus braucht nur eine Brennstoffzelle, um seine Verteidigung zu betreiben. Und wir haben bereits eine Zelle im Lagermodul gesichert. Hm, verstehe, was du meinst. Ich denke, es steht dir ja frei, sie zu, zu verwenden, wie du es für richtig hältst. Wenn du Geld brauchst, kannst du sie vielleicht auch an einer Handelsstation verkaufen. Wenn du ein weites Sternfragment für deinen Upgrade brauchst, kannst du sie jederzeit zerlegen. Denk nur daran, dass sie sehr wertvoll sind. Okay, danke. So. Das war die Oct. Geh mal kurz noch ins Cockpit noch einen Blick auf die Karte zu werfen. Da sind wir Soma. Als nächstes müssen wir hier hin, denn hier gibt es auch noch eine Brennstoffzelle. Das heißt, ein weiteres Sternenfragment und diese brauche ich dringend. Ja, und wie schon VL 624 habe ich mich auch auf Soma für meine Ziele entschieden und gegen die Geschichte, die mir hier erzählt wird. Das ist nicht einfach und das Spiel wird hier tatsächlich noch ganz andere Geschütze auffahren, um mich zu moralischen Entscheidungen zu zwingen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich würde aber hier erstmal das Spiel abbrechen und dann in der nächsten Folge einfach fortsetzen. Also bis dahin. Ciao.